So, es ist 11.30 Uhr. Ich begrüße jetzt den äh, Jelto Burmann von der Firma Norbit aus Norden. Das ist im Norden. <lacht> äh, und der erzählt uns, äh, warum man zur Verarbeitung von LIDA-Daten nicht unbedingt ArcGIS braucht. Okay, guten Tag. Und ähm, wir müssen uns äh, sportlich ähm, ranmachen, weil das ist ein, äh, ich muss schnell sprechen. Spannend ist eigentlich der Teil hier unten und müssen wir gucken, dass wir da schnell hinkommen. Und ähm, wa warum habe ich das äh, angefasst? Ähm, so vor, vor einigen Jahren, als so das erste Mal so äh, DGM-Daten oder LIDA-Daten so diskutiert wurden, dann hatte ich so gefühlt, Gefühl, ähm, dass das nur, dass die, die Welt dachte, das geht nur mit ArcGIS. Und das fand ich blöd, zumal ich wusste, dass das falsch ist. Und das Zweite ist, dass wir äh, für unsere Kunden natürlich, äh, wenn man Kugis mit irgendwas nutzt, die Bordmittel von Kugis ein bisschen rausstellen will. Und da ist ein, ein DGM oder ein Geländemodell eben halt eine spannende Sache. Und, ähm, und, ähm, und ich bin der Meinung, dass man angesichts der Verfügbarkeit von einem DGM einen Meter Bodenauflösung, ich glaube bundesweit, für nicht großes Geld äh, in eigentlich zu dem, dahin kommen sollte, dass jedes Bauamt, jeder GIS-Anwender, der heute Luftbilder hat, alternativ auch die, äh, diese Laserscan-Daten oder diese DGM-Daten hat. Weil das ist, früher hat man gesagt, Luftbilder ist Spielerei, heute würde man sagen, da gehe ich da nicht hin, sondern gucke ins Luftbild. Und jetzt, äh, heute sagen die Leute, Laserscan-Daten ist Spielerei und heute kann ich irgendwo hinpicken und dann weiß ich, welche Höhenwerte ich da habe und welche Geländeformationen ich da vorfinde, auch wenn es nur ganz flache Hügelchen sind. Und da äh, bin ich der Meinung, das sollte eigentlich jeder haben, zumal es auch einfach zu benutzen ist. Das ist äh, das Programm, und ähm, wir unterscheiden zwischen dem DGM, das ist das Geländemodell, das ist da, wo das Wasser fließt. Und das DOM, das ist sozusagen, das sind die Hausoberflächen und die Bäume und sowas alles mit drauf. Ich sag mal, der Tiefbauer wird es ja wahrscheinlich. Ähm, ein DGM brauchen und ein Stadtplaner vielleicht mit dem DOM und jemand der ähm, Photovoltaik oder sowas bewegen will der braucht auch ein DOM Lida da habe ich nur hingeschrieben was es tatsächlich ausgesprochen heißt äh, wir haben das einmal äh, aus dem Flugzeug dann nennen wir das Airborne Laser Scanning und dann haben wir das von diesen Geräten die man einfach hinstellen kann oder die man auf einem Auto hat wenn man so Straßenbefahrungen macht, da gibt es so Firmen, die das, die das äh, anbieten. Und äh, dieses hier unten, dieses, äh, diese American Society for, ähm, for Photogrammetry and Remote Sensing, das muss man ja wissen, die haben äh, da diese Klassen erfunden, die in den LISA-Daten drin sind. Und das ist so etwas, wo man äh, als jemand, der das erste Mal mit diesen Dingen beschäftigt hat, vielleicht auf was Neues stößt. Gut, das, da gehen wir schnell drüber. Der fliegt rum und dann haben wir äh, manchmal so an Bäumen oder so, wo der Laserscan die, ähm, die Sachen nicht genau trifft, äh, haben wir zwei Echos. Und, ähm, und was wir auch in den Laserscan-Daten haben, die wir zum Beispiel vom Katasteramt kriegen, ist das unterschieden, ist ob das von einem Haus oder von einem Baum oder, oder so weiter ähm, äh, reflektiert ist. Diese Klassifikationen werden nachträglich auf die Daten draufgerechnet, aber die gestatten natürlich eine ziemlich interessante Auswertung. Und dann haben wir, wenn wir so einen Satz Daten, den wir vom Katasteramt bekommen, ähm, dann haben wir ähm, solche, äh, dann haben wir im Prinzip einen Satz Laserscan-Daten und da drin sind dann die ersten Echos und die letzten Echos und Grunddaten und Baumdaten und dann kann man daraus dann für sich die verschiedenen äh, Auswertungen äh, sich gewinnen. So, jetzt waren wir ja vorhin ähm, bei, den, bei den Archäologen hier im ersten Set. Und das ist mal eine Heimatstadt Emden, Stadt mit einem Buchstaben M. Und wir sehen hier den Kanal und, und da ist so ein Wald dahinter. Und eigentlich, ups, eigentlich ist da drunter eine historische Wallanlage. Und das sieht jetzt schon so ähnlich aus wie eine mittelalterliche Karte. Und das ist jetzt sozusagen eine Auswertung von solchen Laserscandaten, wo nur die nur der Fuß, der, der Grund drin ist, das ist also das DGM, da sind keine Häuser drauf und keine Bäume und sowas. Und, und das ist äh, jetzt aufbereitet zu einer TIFF-Datei. Und das ist sozusagen das Erste, was ich hier als mein Credo äh, so quasi äh, sagen würde. Diese Daten kriegt man gut verarbeitet, wenn man die als TIF-Datei handelt und all die Werkzeuge, die, die, die hier oben im, im, im Kugels auf der Seite drin sind, mit denen man damit geschickte Dinge tun kann, sind auch auf TIF-Dateien und man kriegt es auch schnell angezeigt. So, wenn man jetzt sowas hat, das sieht natürlich nicht schick aus, da sieht es schon viel schicker aus, wenn man das äh, farblich darstellt. Das heißt, wenn man die Grauwerte in einen Fa Farbkanal umwandelt, wo man so eine. Ähm, entsprechende ähm, Palette von Farben kriegt, die das entsprechend darstellen. Und noch viel schicker ist natürlich, wenn man da noch eine Schummerung drunter hat. So sieht das dann schon richtig gut aus und dann kann man den alten Wall gut erkennen. Und dann hat man das Oberflächenmodell, da kann man die Häuser sehen. Das, ist jetzt, ähm, das sind die Daten ausgewertet mit First Pulse. Das heißt, mit anderen Worten, da habe ich immer die erste Reflektion ausgewertet, damit ich da, wo die Bäume, wo unter den Bäumen eine zweite Reflektion ist, der mir die Dreiecke da nicht nach unten zieht, sondern dass ich wirklich die Oberfläche kriege. Und ähm, hier habe ich die Daten, die eigentlich vom, vom, vom, von, der, von der Lieferung her 1 Meter Bodenauflösung haben sollen, aber die haben vier Punkte pro Quadratmeter und das habe ich jetzt auf 50 Zentimeter gerechnet. Das, sind, das ist ein kleiner Datenbestand, irgendwie 30 Megabyte oder sowas. Das ist noch nicht so viel. Und dann kann man natürlich noch ein Luftbild drüberlegen und dann sieht das schon so ein bisschen wie eine Stadt auch wieder aus. So, die Katasterdaten, die man kriegt, sind klassifiziert. Das heißt, mit anderen Worten, die sind nicht einfach so das, was aus dem Laserscanner rausfällt, sondern da hat man tatsächlich ein entsprechendes Postprozessing gemacht und da sind also die Bodenpunkte sozusagen erkennbar und Gewässerpunkte und ähm, sonstige Bodenpunkte. Da sind Vegetationen, verschiedene Vegetationsgeschichten. Die haben vier Punkte pro Quadratmeter und die Genauigkeit ähm, ist ähm, in der Höhe 15 Zentimeter. Das hängt eigentlich nur von der von der von der Größe des ähm, der Auflösung aus, wenn ich also 50 Zentimeter nehme, dann wird das noch ein bisschen genauer, weil der Laserscan misst schon genau, aber ich habe dann halt die große Fläche und darüber, dass ich dann auf der Fläche eine gewisse Unregelmäßigkeit entsteht, die Ungenauigkeit. So, das ist das, was ich da haben kann, also DGM 1 und dann bis DGM 25 in NRW und in Thüringen sind DGM 1 Daten Open Data, da kann man sich das so runterladen, anderen Orts muss man das kaufen. Ich habe zwei Bundesländer, da wusste ich, dass das für eine Kommune 30 Euro pro Quadratkilometer ist. Aber es geht natürlich so ein bisschen dahin, dass die Daten dann auch in anderen Bundesländern als Open Data kommen. Der Staatssekretär hier aus Sachsen hat ja gestern auch recht vollmundig verkündet, dass, er da, dass die hier daran arbeiten, die entsprechenden Dinge als Open Data zur Verfügung zu stellen. So, ähm, man bekommt die Originallastdateien. Und wenn man die Möglichkeiten hat, so ein Lasttool zu besitzen, dann kann man sich die Lastdateien runterladen und aus den Lastdateien das Oberflächenmodell, das Geländemodell und vielleicht auch noch andere Dinge abzuleiten, die man, ähm, die man so haben will. Ähm, man kann sich auch einfach nur das DGM1 holen. Das kriegt man in einem XYZ-Format, also als ASCII-Dateien. Ich würde davon abraten, sich da Shape-Dateien zu besorgen. Und das ist einfach für solche Geländemodelle nicht das angemessene Format. Die XYZ-Dateien in Niedersachsen und Thüringen können Sie als Raster in Kugels einbinden. Oder können virtuelles Raster drauf machen, so wie eine, wie eine Menge von TIFF-Dateien und können das dann als TIFF-Datei speichern, können äh, Pyramiden draufrechnen. Ähm, in, ähm, in NRW muss das ein bisschen umgerechnet werden, noch dazu später. Und die DOM-Daten sind auch so. So, jetzt, ähm, wenn wir uns gleich im Anschluss an die ganze Thematik, ähm, äh, auf die Thematik schließen... Was wir mit den Daten anfangen, vielleicht noch ganz kurz ein Exkurs. Das ist die Untersuchung der Bodenleitfähigkeit, das sind hier Messwerte, hier können Sie diese kleinen Striche sehen, das ist da, wo der, die sind mit so einer, verfahren mit zwei Scheiben durch den Boden und messen die Bodenleitfähigkeit und die Landwirte die können aus diesem Bild ableiten, wo sie wie viel. Dünger hinschmeißen müssen und das, was man dann anschließend, wenn man so ein Bild hat, damit tut, ist das Gleiche, was wir gleich auch mit den Geländemodellen tun. So, Dann haben wir, dann haben wir sozusagen sonst äh, noch andere rasterbasierte Geländemodelle. Da haben wir ähm, DGM 100, habe ich in Mecklenburg-Vorpommern äh, als Open Data gefunden. DGM 200 ist bundesweit Open Data, dann kann man so ähm, lida daten von Straßenbefahrungen bekommen. Also wenn man jetzt als Kommune da so ein, die da so eine, so eine Google-Dings oben auf, da ist in der Regel ein Laserscanner mit drin und der kann dann auch so Daten erzeugen. Und, ähm, und dann habe ich äh, jetzt auch erst gelernt, was man als fotogrammetrisch bewegen kann. Da haben also heute Morgen die Kollegen von der Archäologie auch noch mal ganz äh, spannende Sachen gemacht. Ich habe da mal gesehen von der Stadt Wilhelmshaven so einen Datensatz, wo man eben aus Luftbildern auch so ein Geländemodell abgeleitet hat. Und dann entstehen da auch diese LAS-Daten. Und dann gibt es noch das SRTM-Modell, wurde heute auch schon mal referenziert. Das ist das aus dem Space Shuttle-Programm von 1900, irgendwo aus den 70er Jahren. Und heute äh, hat die ESA zwei Ta Satelliten in der Luft, mit denen man auch Höhenmodelle kriegt. Das ist Tandem X. Ähm, die Space daten sind alt und die Tandem X, da gibt es dann sehr wahrscheinlich für jede Location alle vier Wochen neuen Satz, weil die ja das die Welt dauernd scannen. So, wenn ich jetzt so eine Lastdatei angucke, ähm, dann wollen wir einfach nur mal gucken, wie unterschiedlich das sein kann. Ich habe hier so kleine Punkte gemacht, wo ich was weggelassen hat. Wir gucken mal da oben, da gibt es noch ein Ding Intensity. Und das heißt, in so einer Lastdatei kann auch noch drin sein, ein schwarz-weiß Luftbild. Das ist quasi die Intensität der Reflexion vom Laserstrahl, die Entfernung misst er über die Laufzeit und die, diese Intensität, die kann er auch mit abspeichern. Und dann habe ich in den Daten auch noch ein Schwarz-Weiß-Luftbild. Dann habe ich die Klassifikation und hier unten sieht man, welche Klassifikationen ich habe. Das ist der Ground oder Road-Surface und hier sind noch mal die Reserved für die ähm, ASPRS definitionen da sind die Bäume und sowas alles drin. Und in dem fotogrammetrischen Ding ist nichts klassifiziert, aber der hat noch RGB-Werte. Das heißt mit anderen Worten, da sind in den in der Lastdatei tatsächlich noch ein, ein komplettes Farbluftbild drin. Das sind die Codes. Ähm, die Folien kriegen Sie nachher, ich gehe da jetzt drüber weg, äh, weil das äh, merkt man sich eh nicht. Und das ist jetzt in Wilhelmshaven, ähm, das ist die... Ähm, das ist jetzt sozusagen das Luftbild aus, der, äh, aus den Lastdateien. Und dann habe ich hier, das ist, ähm, weil es ist nicht klassifiziert, das ist also ein Oberflächenmodell, da ist der, der Boden nicht identifiziert. Und, ähm, und dann wieder die Geschichte. Und wir haben da auch richtig große Datenmengen, vielleicht mal so als Idee. Und das ist nochmal so ein Bild mit dem 3D-Viewer in QGIS. Das ist dann eine Straßenbefahrung und da kann man dann auch sozusagen mit dem Tool ähm, Channel Network and Drainage ähm, äh, zum Beispiel sich die ähm, Pfützen rausrechnen. Und dann ist das hier eine Bahnbefahrung, ähm, das ähm, hat die Firma Trimble, die haben, sind 100 Stundenkilometer gefahren, als sie das aufgenommen haben. Das ist äh, von einem Zug aufgenommen, 3 cm Bodenauflösung. So. Ich habe XYZ, Lastdateien und ich möchte TIFF haben. Ähm, ich wandle das in Raster um. Wenn ich Glück habe, dann kann ich das einfach virtuelles Raster abspeichern, fertig. Äh, Pyramiden machen oder ich habe Lastdateien, dann muss ich die Lasttools benutzen und dafür braucht man leider eine Lizenz. Äh, dann erstelle ich Pyramiden und dann habe ich im Prinzip eine Datei, die ich laden kann und da ist das drin. Äh, da gehe ich jetzt wieder schnell drüber weg. Das ist sozusagen, da sind die Kommandozeilen, wie man das mit der osgeo shell bewegen kann. In NRW sind beim ähm, beim Geländemodell die, äh, die Sortierung schief und deshalb braucht man da diese Umsortierung und wenn ich ein Layer mit farbiger Schimmerung habe, dann bilde ich mir, dann ähm, füge ich den Layer ein, dupliziere den und den ersten von den beiden Layern, der wird äh, auf Schummerung gesetzt und ähm, der, der vordere wird auf Mischmodus multiplizieren. Das ist sozusagen der Trick, dass man zwei Layer richtig schick angezeigt kriegt, damit das dann anschließend wie einer aussieht. Und den zweiten, den mache ich farbig. Und der Licht, der, durch die Multiplikation entsteht dann dieses farbige Bild, was ich da hatte. So, wenn ich dann so ein Bild habe, dann kann ich einfach mit Info draufdrücken und habe... Ähm, habe die Höhe im Kanal 1 und da kann ich überall hinklicken und habe überall die Höhe. Oder ich kann mir regelmäßige Punkte erzeugen. Das ist drüben angezeigt, welches Kommando das ist. Und ich kann dann mit V-Sample äh, die Punkte, die Werte da dran schreiben und dann habe ich so eine, so eine Karte. Oder ich kann das FOGIS Profiltool nutzen. FOGIS Profiltool und einfach hier eine Linie digitalisieren und dann auf Profil erstellen drücken und dann habe ich so eine Profillinie. Und da macht es manchmal Sinn, hier eine kleine Überhöhung reinzuschreiben, weil man dann sozusagen die, die, die Geländedifferenzen besser sehen kann. Das ist jetzt ganz kurz das Spatial, da gehe ich schnell drüber weg. Das ist übrigens das, was untergeht, wenn 70 Meter Meeresspiegel wegen Klimawandel. Ähm, das sind 1,9 Gigabyte. Aus den SRTM-Daten kann man natürlich auch ganz einfach Höhenlinien abreichen. Konturs oder Konturlines. Der Befehl im Saga, in Kugis. Und, ähm, und hier habe ich dann nochmal äh, auf die Wasserleitungen die Höhen draufgerechnet. Und, äh, und man sieht dann, das sind ungefähr... 200 Meter Unterschied, Höhenunterschied in dem Wasserleitungsnetz, das entspricht einem Druckunterschied von 20 Bar. Das ist schon spannend und da kann man schon auch als Wasserleitungsbetreiber so ein bisschen Info draus ziehen. So, die Höhenlinien habe ich gerade schon erwähnt. Die Dachneigung, das geht wieder mit, dem, mit diesem Channel Networks Modul und ich habe hier jetzt das Raster abgeschnitten, wo die Häuser nicht sind, und die gelben Farben sind Süden und Südosten und Südwesten, also die photovoltaik interessanten ähm, photovoltaik interessanten ähm, Flächen. So, dann habe ich, ups, das ist jetzt, ja gehe ich gleich hier habe ich gleich äh, vom NLWKN bei uns, ähm, die äh, befliegen die Inseln. Und das ist jetzt also die Insel Norderney. Und was da so ein bisschen durchscheint, ist Alkis. Da sind die beiden Layer auf Multiplizieren gesetzt, so dass dann auch die Alkis-Daten mit durchscheinen. Und dann ist das ist der Strandbereich. Und diesen Strand, da habe ich ähm, auch nochmal Daten von zwei Jahre später. Und da habe ich die jetzt gemeinsam abgeschnitten. Und dann habe ich die voneinander abgezogen. Und das ist die Differenz. Und da, wo es rot ist, da ist Sand verloren gegangen und da, wo es blau ist, hat sich der Sand angetragen. Gucken wir uns ein bisschen genauer hin. Man sieht das hier an den Dünen, dass man also die Hauptwindrichtung aus Westen. Vorne werden die, die hier an dieser Düne, vorne ist die das Rote, da ist das weggetragen und hinten dran im Windschatten lagert sich der Sand wieder an. Und dann kann man noch äh, über diese... Geschichte natürlich nochmal ein Profil rechnen, aber was vielleicht viel spannender ist, dass man natürlich auch das Volumen ausrechnen kann und dass man da 1,5 Millionen Kubikmeter Sand äh, hin und her geflogen sind und verpacken das auf LKWs und dann käme man und stelle die alle schön hintereinander, dann käme man von hier bis nach, an die dänische Grenze ungefähr mit LKWs, so viel Sand transportieren, Wind und Wellen da. So, und jetzt noch die, die Satellitendaten. Da verweise ich auf den Kollegen Ströbel heute Abend. Ähm, und wir gucken uns noch einmal kurz das Live an. Und ich habe hier jetzt ein Surface mit 8 GB. Und ich zoome mich da mal rein. Na? Und dann habe ich hier... dann habe ich hier gezeigt, dass das auch wirklich vernünftig flutscht. Und ich denke, das sind irgendwie knappes Gigabyte Daten, die ich da dran habe. So, und dann müsste ich eigentlich ziemlich genau in der Zeit sein. Ja. Vielen, Dank Vielen Dank für diesen schnellen Rundflug durch die Laserscan-Daten in Kugis. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ähm, ja, mein. Es ist, ist an. Wunderbar, danke. Ähm, meine Frage ging dahin, die beiden Erweiterungen: einmal das Fogis -Pro Profiltool und die Channel Networks. Sind das ähm, allgemein verfügbare äh, QGIS-Erweiterungen oder sind das auch lizenzpflichtige Dinge? Nein, also ich habe nur das Last Tools, ist, ähm, ähm, da ist auch eine freie Version, die produziert aber so, ähm, so eine Hecke immer so diagonal durch. Das, ist, das kann man benutzen, ist ähm, äh, das geht auch, aber, aber die ganzen anderen Sachen sind ähm, in dem Processing, in der Processing-Leiste drin und ähm, da benutze ich lieber die Dinge im Sager als die Dinge im Gras, ich persönlich. Das äh, gibt bestimmt hier im Haus andere, die das anders sehen. Äh, das Channel Networks zum Beispiel ist in dem Saga-Tool drin. Die äh, Contour -Lines ist in dem Saga-Tool drin. Das Profil-Dings ist im Saga drin. Und das V-Samples, das war nun im Gras. Also nur mal, damit man das sieht. Und das Profil-Tool, das ist eine... Ähm, eine Erweiterung, die man über die Erweiterungen laden muss. Und das heißt Vogis v, Vogel-V-O-GIS. Und ähm, das ist eine, äh, eine Erweiterung, die in Österreich im, im Kreis, da irgendwo am Vorarlberg oder so erstellt wird. Da. Gibt es weitere Fragen? Schön, erstmal für den interessanten Vortrag. Äh, jetzt ist es an gut. Dann äh, die Frage ist, äh, wie ist die Prozessionsgeschwindigkeit? Äh, also, ob man das kann man das irgendwie auf 10 Millionen Punkte. Oder haben Sie da irgendwie so eine Aussage, weil das ist schon was nicht also so. Die, ähm, also vielleicht mal so als Idee diese, das Ding, was ich von Trimble gekriegt habe. Diese Lastdatei, diese, diese Bahnlinie. Das sind 60 Millionen Punkte, das sind 2 Gigabyte. Und das, ähm, pf, das hat irgendwie so 10 Minuten oder so gebraucht. Ähm, dieses hier, das, sind, ähm, das waren irgendwie 200 Dateien, äh, die habe ich dann... Das habe ich zu Hause gemacht, da habe ich dann nicht geguckt, aber das kann schon mal eine Stunde gedauert haben. Aber wenn, die, wenn Sie die tiff datei mit den Pyramiden haben, ist das die Geschwindigkeit, die ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe. Haben wir noch weitere Fragen im Publikum? Dann danke ich dem Herrn Burmann nochmal ganz herzlich. Und, äh